Viele Menschen verteufeln das Fett immer so. Das kann ich nicht ganz verstehen, weil ich werde euch genau in diesem Video beweisen, wie unfassbar wichtig das Fett für uns in der heutigen Welt ist und ich, ich werde wirklich Erstaunliches aufdecken. Die Pflanzen sind nicht mehr das, was sie mal waren, weil das Nährstoffprofil bzw. das Verhältnis von bestimmten Nährstoffen und Fett und so weiter nicht mehr das ist, was es mal war weil die Pflanzen natürlich darauf gezüchtet sind, auf Ertrag. Das heißt, irgendwelche Wissenschaftler sind auf die Idee gekommen, beziehungsweise haben herausgefunden, dass Pflanzen so welche Sachen wie Phosphor und Stickstoff vermehrt brauchen, beziehungsweise das sind die Marker für die Pflanze. Das heißt, wenn die Pflanze viel Phosphor und Stickstoff usw. So bekommt, dann wird sie sehr, sehr schnell wachsen. Ja? Weil dann geht die Pflanze davon aus, dass wenn viel Phosphor und viel Stickstoff enthalten sind, sind die anderen Nährstoffe auch alle sehr, sehr reichlich vorhanden. Und dann fängt sie an, eben groß zu werden. Das ist aber nicht das, was die Pflanze eigentlich wäre, weil sehr, sehr viele ja, Pflanzenstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe nicht in dem Maße mehr gebildet werden können, beziehungsweise uns nicht zur Absorption zur Verfügung stehen. Weil du musst verstehen, wenn eine Pflanze eher langsam wächst und nur moderate Mengen von diesen Nährstoffen zur Verfügung hat, wird die Pflanze irgendwann oder vermehrt damit anfangen, auch Reserven anzulegen. Das heißt, der Fettgehalt ist in der Pflanze auch höher. Wenn die Pflanze aber sehr, sehr schnell wachsen muss, dann wird sie nicht, auch den Teufel tun und wird sich denken, okay, ich sammle noch ein bisschen Fett in mir äh, für eine schlechte Zeit. oder so. Nein, sie weiß ja, sie, kann, sie hat alles da, sie kann ganz schnell wachsen, versteht ihr? Das heißt, der Fettgehalt sinkt immer weniger. Das Problem ist, dass die wichtigsten sekundären Pflanzenstoffe immer fettlöslich sind. Habe ich bereits schon tausendmal erklärt in einigen Videos und auch, warum es so wichtig ist, eben einen vernünftigen Entsafter wie den Endlöser zu haben, weil der löst dann letztendlich auch die sekundären Pflanzenstoffe, die fettlöslich sind, aus dem Safter heraus, aus der Zellwand. Ja? So, das ist jetzt ein ganz ganz großes Problem. Das heißt, wir müssten jetzt untersuchen und schauen, studienmäßig, was gesagt wird, ob es wirklich so stimmt, dass die Pflanze nicht genügend Fett hat oder ob die Pflanze genügend Fett hat und ob wir die sekundäre Pflanzenstoffe dann optimal aufnehmen können mit dem Fett, was die Pflanze hat, oder brauchen wir noch extra Fett? Das ist hier die Frage in dem Video. Und das ist die Frage habe ich mir auch gestellt und wirklich mit erstaunlichen Ergebnissen. Und äh, wir starten einfach mal in die Studienlage rein und los geht's. Leute, ich habe was entdeckt und zwar geht es hierbei um Carotinoide und dessen Absorption, das heißt allgemein sekundäre Pflanzenstoffe, ja, in Salat oder in Salsa. Das Salsa ist bekannt für die Tomaten und so weiter, Salat für den Grünzeug, so. In Menschen, das ist auch sehr schön. Und äh, dann wurde das versetzt mit Avocado oder Avocadoöl und dementsprechend wurde geguckt, ob die Absorptionsrate sich steigert oder eben nicht. Ähm, ja, weil viele Leute fragen sich immer so äh, muss man das wirklich so machen mit diesem Fett und so weiter so ähm, also, hier startet die Studie also Salsa erstmal ja 300 Gramm wurde konsumiert von den Probanden und dann dementsprechend 300 Gramm Salsa mit 150 Gramm Avocado ähm, so, Beta-Carotin seht ihr hier ganz ganz klar mehr als verdoppelt im Blutserum bei 150 Gramm Avocado Lycopen ebenfalls natürlich in Tomaten ganz groß vertreten, ja, sehr sehr wirksamer sekundärer Pflanzenstoff, auch hier verdreifacht durch 150 Gramm Avocado im Blutserum. Studie Nummer 2 durchgeführt mit Salat, das heißt Kontrollsalat, das heißt nur Salat, 220 Gramm oder mit 75 Gramm. Avocado. Und man sieht hier von 2,38 Beta-Carotin auf 32,45, das sind 15 Mal höher, bereits durch 75 Milligramm äh, Gramm Avocado. Boah, das ist so krass. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Ähm, der Körper will ein bisschen Fett haben. Guck mal, wenn man jetzt quasi die Fettmenge verdoppelt, dann ist das gar nicht mal, dann ist das von 32 auf 36. Das ist gar nicht so viel, versteht ihr? Und dann, wenn man das nochmal mit Öl, also man hat hier 24 Gramm Avocadoöl, das habe ich vorher durchgerechnet, das sind beides 100, äh, ja, 100 Kalorien, das heißt äquivalent, ja. Ist nochmal ein bisschen besser, ist klar, weil die Oberfläche einfach größer ist, keine Ballaststoffe und so weiter, ja. ähm, Aber was, das möchte ich, dieses 150 und Öl, das möchte ich einmal ausblenden, weil was ich euch sagen möchte, ist, der Körper braucht nur ganz wenig. Ganz wenig, um ganz viel, 15-fach höher, damit er es überhaupt aufnimmt. Hier nimmt es quasi überhaupt gar nicht auf. Ja. Quasi, du kannst ein Kilo Karotten essen. Ja, oder ein Oder du kannst 15 Kilo Karotten essen und Saften. Du hast das gleiche beta Karotin dann noch im Körper. Da esse ich doch lieber 75 äh, Gramm äh, Avocado dazu. So, ähm, also Lutein ebenfalls hier äh, verfünffacht ungefähr, sehen wir klar, bei 75 Milligramm. Und hier wieder das gleiche Spiel, nicht viel mehr bei der doppelten Menge Fett. Ja? Und hier auch wieder ähm, durch ein Öl, durch das Öl, ja. Ähm, ja, Leukopen. So, das Ganze haben wir hier nochmal auf dem Graphen aufgetragen. Hier seht ihr das einfach mal bei der Salza. Guck mal, wie enorm dieser Unterschied einfach ist. Das ist wirklich krass. Oder hier auch bei dem Salat, auch wirklich enormer Unterschied einfach, ja. Ähm, das ist wirklich signifikant 15-fach höher. So, was habe ich denn noch hier so alles? Ähm, schauen wir mal hier rein. Also, ah ja, was noch sehr interessant ist, wenn man jetzt zum Beispiel 20 Milligramm, Beta-Carotin zu sich führt oder 40 Milligramm Beta-Carotin zu sich führt. Ja, in Säugetieren wurde das hier getestet. Es ne, wurde, glaube ich, sogar in Menschen getestet. So, und der Fall ist, dass man klar sieht, dass bei 40 Milligramm deine Blutkonzentration, dein Blutserum von Beta-Carotin höher ist. Hm? Ganz klar. Das wurde sogar noch hier äh, gekennzeichnet mit D8, das ist äh, Deuterium, das ist schwerer Wasserstoff, damit man die Moleküle auch später verfolgen kann. Ne? So, ähm ja sieht man okay das macht ja Sinn man konsumiert mehr und hat dann noch mehr im Blutserum okay was jetzt aber sehr sehr spannend ist dass du gar nicht viel mehr Vitamin A dadurch produzierst das seht ihr hier bei 40 Milligramm natürlich minimal mehr aber nicht also nicht verhältnismäßig mehr versteht ihr das heißt der Körper nimmt sich immer nur das was er tatsächlich braucht ja? aber wenn du das Beta-Carotin im Körper hast, weil es fettlösig ist, das wird nicht einfach ausgeschwemmt. Das ist natürlich auch sehr schön, weil du dann in deinem Gewebe viel, viel höhere antioxidative Potenziale hast und gegen Radikale und DNA-Schäden und Krebs und so weiter vorbeugst dazu, dadurch. Ja? Das sagt dieser Abbildung aus, quasi, dass dein Körper das speichert. Ja? Weil es wird nicht sofort alles konvertiert, ja? egal wie viel du konsumierst. So, dann was habe ich noch? Ach ja, hier noch eine andere weite Studie, sehr, sehr spannend. Und zwar ähm, hier in Journal, of, in Journal of Nutrition gefunden. Ähm, von 2014. Und zwar, also wurden Karotten untersucht, ne, klar. Und Karotten haben sehr viel Beta-Carotin, bla bla bla. Und hier wieder Karotten, ebenfalls mit Avocados. Und man sieht hier Faktor 4. Vierfach erhöht mehr Beta-Carotin. Das heißt, du kannst ein Kilo essen oder vier Kilo. Das Gleiche, nur wenn du ein bisschen Avocado dazu machst. <lacht> ähm, dann wurde getestet Alpha-Carotin, klar, ebenfalls. Gleich. So, Retinylester ebenfalls, ja, siebenmal so hoch ungefähr. Ähm, Retinol ist das Abkömmling sozusagen vom Retinol, von Vitamin A, im fernsten Sinne Vitamin A. Äh, einfach mit einer Fettsäure dran. so ne? ähm, Nicht so wichtig. So, Lutein ebenfalls erhöht. Ja, hier nee, ganz, ganz wichtig. Lycopen, äh, gar nicht da. Aber jetzt, Alpha-Tocopherol. Was ist das? Natürlich, Vitamin E ebenfalls fettlöslich. Man kann sich ganz einfach merken. EDK, das sind die fettlöslichen Vitamine. Und zwar, jetzt kommt was ganz, ganz krasses. Im Karotten alleine. Karotten enthalten Vitamin E. Ja? Du nimmst das Vitamin E aus dem Karotten nicht auf. Es ist nicht nachweisbar in deinem Blutserum. Das ist einfach mal krass. Das ist wirklich krass. Du nimmst ein Lebensmittel zu dir, weil das das und das enthält und du nimmst es gar nicht auf aus dem Lebensmittel, weil es so extrem out of control ist durch diese ganzen Kreuzungen, durch dieses, ähm, ja, durch dieses Züchten, dass das Lebensmittel ist, ja wirklich gar nicht mehr genug Fett liefert überhaupt, dass die Nährstoffe überhaupt noch aufgenommen werden können aus dem Lebensmittel. Und dann bisschen Avocado hinzu, auf einmal ist das Vitamin E nachweisbar aus der Karotte. Und das ist eine ganz krasse Info, finde ich hier gerade. Das ist so unglaublich krass. Und ähm weil, weil das ist ja mit ganz vielen Stoffen so, ja. Schaut euch mal zum Beispiel Filikinon an, ja, das ist Vitamin K, Vitamin K1, ja. So, schaut euch mal, es ist fast nicht, nicht, nicht, es ist nichts da, 0,5, 9, verneunfacht höher, wenn ein bisschen Avocados hinzukommt. Neunfach höher. Es gibt Menschen, die konsumieren auch Vitamin D oder Vitamin K ohne Öl, ja, dann könnt ihr euch vorstellen, das nimmst du einfach nicht auf, ja. Ähm. Ja, und, aber das, das mit der Alpha-Tocopherol, finde ich am allerkrassesten hier, dass Vitamin E überhaupt nicht aus Karotten aufgenommen werden kann. Ja. Das ist eine ganz krasse Info, finde ich, und äh, sowas ist immer weltverändernd, finde ich. Äh, ja gut, das war es soweit Studienlage. Äh, ihr seht mich jetzt, meine Visage nochmal eben kurz. Bis gleich. Also, es ist so, dass, übrigens, das sind die schwarzen Karotten aus meinem Video, verlinke ich oben links meine info Die sind viel, viel, viel gesünder als die Orangen-Karotten. Warum ich nur noch diese hier kaufe in Bioqualität, könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Was ich sagen will, ist, die Umwelteinflüsse verändern sich, in denen wir leben. Also müssen wir auch bestimmte Adaptionsmaßnahmen einleiten. Okay? Das heißt, wir müssen dem ein bisschen auch entgegenwirken mit dem, was uns bzw. wie uns mit Unnatürlichkeit versorgt wird. Müssen wir natürlich auch irgendwie dagegen steuern. Ja? Das heißt, viele Menschen sagen, Säfte sind unnatürlich. Ja, ich meine, alles ist unnatürlich hier. Der Wasserdestillierer ist auch unnatürlich, ja, den ich hier habe. Uh, ne, versteht ihr, da fängt es ja schon an, also da müssen wir uns nicht darüber unterhalten. Man muss nur, man muss quasi mit dem Trend mitlaufen, aber genau das Gegenteil tun, um dem wieder entgegenzuwirken. Und da hilft halt solche Sachen, solche Infos halt nun mal. Und ich bin sehr dankbar für solche Infos und ähm, ja weil ihr einfach da wirklich auf lange Sicht auch gesunder sein werdet durch sowas, ja. Also wenn ihr Öle konsumieren sollt, wollt, ja, ich will jetzt hier nicht drunter verlinken, irgendwie, wie in dieser Studie seht ihr, dieses Öl ist das Allerbeste, deshalb kauft dieses Öl, weil damit nehmt ihr den Nährstoff am Allerbesten auf. Nein, das möchte ich genau nicht sagen mit dieser Message. Ich möchte euch sagen, ganz wenig natürliches Lebensmittel reicht eben aus, um das so ein bisschen auszugleichen, was wir erlitten haben durch die, ja, Profitgier, die Sozialisation, sag ich einfach mal, ja? Ihr müsst nicht dieses Öl kaufen, auch wenn es am besten ist. Man sieht, ganz kleine Mengen davon reichen schon völlig aus, ja? Um das wieder gut zu machen. Wenn ihr letztendlich doch Öle kaufen wollt, ja? Ich werde jetzt hier trotzdem keine drunter verlinken. Kokosöl ist sehr nützlich, kann man für alles andere verwenden, ne? Zähne und so weiter, ist klar. Aber Kokosöl ist auch sehr gut, weil ähm, für solche Dinge halt eben, ähm, weil Kokosöl ist sehr stabil. Das heißt, es hat keine ungesättigten Kohlenstoffe. Das heißt, es hat viele, ja... Gesättigte Fettsäuren eben. Und diese werden nicht mehr angegriffen vom Sauerstoff. Ja? Darunter fehlt, äh, zählt natürlich auch noch Avocadoöl und Macadamiaöl. Und vielleicht noch Erdnussöl ist auch noch ganz okay. Das sind so die Sachen, die relativ hitzebeständig sind. auch ne? Und keine Umlagerung zu Transfettsäuren dann dementsprechend ähm, manifestieren lassen. Ja? Ähm, ja Aber wie gesagt, kann man ganz leicht ausgleichen. Mit kleinsten Mengen halt irgendwie dagegen wirken. Ja? Das will ich einfach nur mit diesem Video sagen. Dass wir uns nicht da unterkriegen lassen sollen. Und äh, Opfer werden der äh, Gier und unserer Vernichtung sozusagen der Ursprünglichkeit unserer Lebensmittel, sondern einfach, dass wir auch da Maßnahmen einleiten können, wie zum Beispiel einen tollen Entsafter einfach kaufen, der wirklich auch die fettlöslichen Sachen raushaut einfach aus der aus den ähm, aus den Lebensmitteln äh, und solche Sachen. Das ist nicht mehr unnatürlich in Saft nur so, weil das Gleiche machst du auch im Mund. Du trennst auch Saft von Faserstoffen. Ja? das ist was ganz Natürliches. Ja, du bist auf die Welt gekommen auch als Liquitarier. und ähm, es ist auch so, dass die Umwelteinflüsse äh, ja, es einfach nicht mehr zulassen, dass wir den ganzen Tag irgendwie nur noch Grünzeug essen oder sonst was. Ja? Deswegen, äh, von der Natürlichkeit hin oder her, wir müssen einfach gucken, dass wir noch gesund bleiben, wirklich in dieser Welt, wo wir heutzutage leben, weil wir können uns nicht aussuchen, wann wir geboren werden oder wie. Wir müssen dann halt nur immer das Beste daraus machen eben. Ja? Du kriegst halt was und damit musst du eben das Beste daraus machen. Und das zeichnet einen Menschen aus, das zeichnet einen Charakter aus, das zeichnet, äh, ähm, um jetzt mal auszuschweifen, ja, das zeichnet... Äh, etwas auf, weil, weil wir, wir werden irgendwie alle geboren und dann, ähm, ja, dann müssen wir gucken mit dem, was wir machen halt, ne, daraus. Und, ja, und das Beste ist einfach, die Videos gucken hier. <lacht> okay, wie gesagt, ich ziehe mir jetzt hier diese Karotten hier noch rein und dann, äh, ach so wenn ihr mal wieder Fully of Eating von mir haben wollt oder sowas, ähm, keine Ahnung, vielleicht so bei 2000 Daumen nach oben würde ich mir vielleicht dazu was überlegen das euch mal zu zeigen, was ich heute so gegessen habe und so weiter und einkaufe und so. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr wieder beim nächsten Mal wieder da einschaltet und ähm, ja, ein Daumen nach oben wäre natürlich mega geil. Ein Abo wäre super geil. Ganz, ganz wichtig auf die Glocke zu drücken, weil dann werdet ihr wirklich nur informiert, wann wirklich auch ein neues Video kommt und eure Gesundheit wieder steigern kann. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Rohvegan am Limit verabschiedet sich. Ciao.